Einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren. Ich darf Sie begrüßen zu einem kleinen Video in der Reihe Thema der Woche, weil ich den Eindruck habe, dass zu den Delta-Funktionen vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen noch ein bisschen mehr gesagt werden müsste. Mein Name ist Hans-Georg Hauthäuser. Ich bin Inhaber der Professur für Theoretische Elektrotechnik und elektromagnetische Verträglichkeit an der TU Dresden. Gut. Die Delta-Funktion im äh, Eindimensionalen, also wenn ich einfach einen Parameter x habe, das ist vielleicht noch das ähm, Einfachste ähm, und äh, wir hatten das auch schon gesagt, die ist durch zwei Eigenschaften ähm, definiert. Und das ist einmal die Eigenschaft, dass Delta von x gleich 0 ist, immer dann, wenn x gerade ungleich 0 ist. Das heißt, nur an der Stelle x gleich 0 gibt es hier überhaupt einen Beitrag. Und die zweite Eigenschaft, die hatten wir so hingeschrieben, Integral von minus unendlich bis plus unendlich von Delta von x dx, das ist 1, das heißt, dieses äh, Integral ist äh, äh, normiert, wenn ich über den gesamten Bereich von x äh, integriere. Und äh, naja, da dieses Integral ja, äh, äh, oder der Integrant tatsächlich nur einen Beitrag liefert für x ungleich um 0, äh, könnte man äh, hier auch anmerken, äh, äh, dass das auch gilt, wenn dieses Integrationsgebiet, also ich schreibe mal einfach, wenn Integral die Null enthält. Das heißt, immer wenn ich im Integrationsweg über die Null drüber gehe, dann kommt hier eben ähm, 1 raus. Und wir haben ähm, grundlegende Eigenschaften, die wir nochmal festhalten wollen. Und äh, ja, zu diesen grundlegenden Eigenschaften, da gehört erstens äh, ganz wichtig die Skalierung dazu. Ähm, das heißt, wir können uns fragen, was ist Delta von A mal X? Schreibt man dahin für A ungleich 0 wenn a gleich 0 ist, dann steht ja da Delta von 0 das ist ein bisschen ähm, komplizierter, den Fall lassen wir einfach mal äh, hier weg ähm, und äh, ja, äh, für diesen Fall Delta a mal x können wir uns ja einfach dieses Integral mal hinschreiben, schreibt wieder von minus unendlich bis plus unendlich und Sie behalten im Hinterkopf, das kann auch ein kleinerer Bereich sein, wie oben gesagt von Delta a mal x äh, dx ja und das könnte ich auch umschreiben, ich könnte substituieren indem ich jetzt sage okay y ist a mal x und dann ist dy gleich a mal äh, dx und das habe ich dann einfach einzusetzen und beim Einsetzen ähm, muss ich aber ein ganz klein bisschen ähm, aufpassen, deshalb mache ich hier mal eine Fallunterscheidung und zwar werde ich den Fall betrachten a größer 0 und a kleiner 0. Für a größer 0, das ist das Erste, was wir hinschreiben, da haben wir hier eigentlich kein Problem. Integral minus unendlich bis plus unendlich, die bleiben ja stehen. Die Grenzen müssen ja auch so transformiert werden, wie das hier steht. Für positives a bleibt da minus unendlich bis plus unendlich stehen und ähm, dann setze ich ein und bekomme dann unter dem Integral natürlich 1 durch a, f von y, dy. Das wäre also hier für a echt größer 0 und ähm, ja, für a echt kleiner 0 sieht das im Prinzip zunächst mal genauso aus. Der Integrant ist der gleiche, aber wenn ich die Grenzen einsetze, weil das a ja jetzt negativ ist, ähm, ähm, äh, bekomme ich hier äh, dann eben das Ganze von plus unendlich bis minus unendlich. Da drehen sich also äh, die Grenzen, dieses Grenzen der drehen, äh, das Drehen der Grenzen, das kann ich natürlich wieder kompensieren. Das würde dann einen, äh, na, schreiben wir es ruhig mal hin. Das kann ich natürlich auch schreiben als Integral wieder von minus unendlich bis plus unendlich und dann eben 1 durch minus a f von y in dy und das ist nach wie vor für a kleiner als 0. Ja Und damit ist klar, 1 durch minus a und 1 durch plus a, das ist in beiden Fällen ja 1 durch a Betrag. Also kann ich das zusammenfassen und bekomme den einfachen Ausdruck Delta von a mal x ist gleich 1 durch a Betrag mal Delta von x für a Ungleich 0, hatten wir gesagt. Was bei uns wichtig ist, der Fall, der bei uns wichtig ist, das ist, wenn x eine Länge ist. Das kommt ja häufig vor. Äh, mit anderen Worten, wenn die Einheit von x gleich Meter ist, ähm, dann ähm, könnte ich das ja auch so schreiben, dass Delta von x nichts anderes ist als Delta von 1 Meter mal x durch 1 Meter dann ist x durch 1 Meter also das was hier steht eine dimensionslose Größe die macht kein Problem und das Ganze kann ich dann wieder umschreiben als 1 durch Meter mal delta x durch Meter. Ähm, x durch Meter ist dimensionslos, das ist nur die Zahl, die Sie einsetzen würden. Und äh, man sieht dann hier insbesondere, dass die Einheit von delta von x gleich 1 durch Meter ist für Einheit von x gleich Meter. Das heißt, wenn x eine Länge ist, dann ist die Einheit von äh, Delta x gleich 1 durch Meter. Das werden wir später noch brauchen und ist eine wichtige ähm, Eigenschaft. Eine zweite äh, wichtige Eigenschaft, das ist die Verschiebung. Und äh, ähm, ähm, ja, da können wir einfach mal hinschreiben, was ist denn Delta von x minus ähm, x0? Ähm, das ist dann nach Definition. Delta-Funktion ist 0, immer dann, wenn das Argument ähm, äh, ungleich 0 ist. Das Argument würde an der Stelle ja nur gleich 0 werden, wenn x gleich x 0 ist. Also können wir sofort schreiben, delta von x minus x 0 ähm, ist gleich 0 für x ungleich x 0. Das folgt letztendlich direkt aus äh, unserer Definition. Und der andere Teil der Definition, den können wir auch einfach übertragen. Integral von minus unendlich bis plus unendlich von delta x minus x0 dx ist eben auch normiert und ähm, vielleicht sogar genauer ähm, gilt das nicht nur, wenn das Integral von minus unendlich bis plus unendlich geht, sondern wenn dieser Integrationsweg ähm, x gleich x0 enthält. Und äh, die dritte wichtige Eigenschaft, das nenne ich mal die Selektion. Und äh, naja, das ist letztendlich eine Verallgemeinerung der, dessen, was wir uns vorher ähm, ähm, äh, hingeschrieben haben. Wir könnten uns den, ähm, diesen Ausdruck hier oben ja auch vorstellen in der Form, dass hier einfach eine 1 davor steht und dann kommt eben 1 raus und die Frage ist, was ist denn, wenn davor jetzt eben nicht 1 steht, sondern wenn davor eine Funktion von x steht, also wenn wir dieses betrachten, Integral f von x mal Delta von x minus x0 dx, dann ist das eben gleich f von x0. Die Delta-Funktion pickt aus dem Ganzen oder selektiert eben die Stelle, an der ihr Argument verschwindet und das Argument verschwindet eben in dem Fall an der ähm, ähm, an der Stelle ähm, x gleich x0 und deswegen steht hier eben jetzt auch ähm, x0. Auch hier könnte ich sagen äh, es reicht auch schon wenn der Integrationsweg x gleich x0 enthält. Das muss also nicht über den gesamten äh, Bereich gehen. Ja, das ist im Eindimensionalen ähm, sind das die wichtigsten Eigenschaften und ähm, damit eigentlich auch ähm, soweit so gut. Ähm, Probleme gab es bei Ihnen teilweise, ähm, wenn wir jetzt tatsächlich auf drei Dimensionen übergehen. Und das ist aber tatsächlich einfach nur eine Verallgemeinerung. Wir gehen erstmal von dem wichtigen Fall und auch von dem einfachen Fall aus, dass wir kartesische Koordinaten haben. Das heißt, unser Vektor R den schreiben wir als x mal einen Einheitsvektor in x-Richtung plus y Einheitsvektor in y-Richtung plus z Einheitsvektor z-Richtung. Dann kann man ja fast schon raten, was ist denn dann f von r? Äh, die Definition sagt ja, das soll nur dann einen Beitrag liefern, wenn das Argument gleich 0 ist. Das wäre in dem Fall also gegeben, wenn r-Vektor gleich 0 ist. Und das geht aber nur, wenn sowohl x als auch y als auch z gleich 0 sind. Also müssen wir einen Term hinschreiben, der das gerade widerspiegelt. Ja, Und das ist aber schnell gemacht. Das ist Delta von x mal Delta von y mal Delta von z. Und äh, man kann jetzt ähm, überprüfen, ob das Ganze eingehalten wird. Die erste Eigenschaft wäre ja Delta von R-Vektor, muss gleich 0 sein für R ungleich 0. Das ist aber erfüllt, weil wenn R ungleich 0 ist, dann ist zumindest x oder y oder z ungleich 0. Und in dem Fall ist eben entweder dieser Faktor oder dieser Faktor oder dieser Faktor ähm, ähm, gleich 0, sodass dann eben hier auch 0 herauskommen muss. Das heißt, diese Eigenschaft ähm, wäre erfüllt. Und die zweite Eigenschaft, naja, die können wir uns auch anschauen. Schreiben einfach mal hin, das Integral minus unendlich bis plus unendlich, Integral minus unendlich bis plus unendlich, Integral minus unendlich bis plus unendlich. Delta von r dx dy, dz und das wäre ja ausgeschrieben, Integral minus unendlich bis plus unendlich, Integral minus unendlich bis plus unendlich, Integral minus unendlich bis plus unendlich und dann eben Delta von x, Delta von y, Delta von z, dx, dy, dz und das ist offensichtlich gleich 1, weil nämlich die jeweiligen Integrale zum Beispiel Delta von x dx gleich 1 ist mit y und mit z entsprechend, sodass sie einfach stehen bleibt einmal 1 mal 1 und das ist 1. Das heißt, wir haben beide Forderungen, die wir an die Delta-Funktion haben, hier auch erfüllt. Und somit ist das hier einfach der korrekte Ausdruck. Was wir hier auch schon festhalten können... Das R, was wir hier angesetzt haben, das ist ja in der Regel eben unser Ortsvektor. Und da kann man auch noch mal festhalten, wie sieht denn das mit der Dimension aus? Was ist Delta von R? Das ist dann offensichtlich gleich 1 durch Meter hoch 3. Falls Einheit von x gleich die Einheit von y gleich der Einheit von z gleich Meter ist. Auch einfach in Verallgemeinerung ähm, der äh, Skalierungsregel, äh, die wir eben hatten. Gut, äh, ja, wir können natürlich auch die Verschiebung verallgemeinern. Auch das ist relativ einfach. Das heißt, was ist denn Delta R minus R0? Naja, ähm, wenn wir einfach einsetzen, wäre das ja Integral minus unendlich bis plus unendlich, Integral minus unendlich bis plus unendlich, Integral minus unendlich bis plus unendlich und dann Delta von r minus r0 dx dy äh, dz und das ist gleich wieder diesem Dreifachintegral. integral Ich mache jetzt einfach nur einmal minus unendlich und plus unendlich dran. Und dann steht hier Delta von x minus x0, Delta von y minus y0, Delta von z minus z0, ähm, dx, dy, dz. Ähm, und das ist dann natürlich auch eins, weil das auch hier einfach wieder zerfällt und Sie das zurückführen können auf das, was Sie im eindimensionalen, gesehen haben. Das heißt, auch hier ist das einfach zu übertragen. Wir können auch die Selektion uns nochmal hinschreiben. Das heißt, wir auch wieder in kathesischen Koordinaten. Wir interessieren uns dafür, was ist denn was kommt denn raus, wenn wir hier tatsächlich eine Funktion von r Vektor vor der Delta-Funktion stehen haben? Ja, und in Analogie zu dem, was wir vorher gemacht haben, ist, glaube ich, auch das nicht schwer einzusetzen, äh, einzusehen. Auch hier äh, sorgt die Delta-Funktion einfach dafür, dass das Ergebnis davon abhängt, an welcher Stelle das Argument der Delta-Funktion verschwindet. In dem Fall verschwindet das bei r gleich r0. Und deshalb kommt hier eben dann f von r0 heraus. Ja, Und das gilt äh, natürlich auch, ähm, kann man auch nochmal die Anmerkung machen, wenn dieses Volumenintegral äh, den Punkt R0 enthält. Gut, soweit ähm, ist das Ganze, glaube ich, noch äh, relativ einfach. Also in kathesischen Koordinaten macht das äh, typischerweise, wenn man es ein bisschen geübt hat, überhaupt keine Probleme. Und äh, wir wollen jetzt aber den Übergang zu anderen Koordinatensystemen machen. Wir bleiben hier im äh, R3. Ähm, das ist aber natürlich auch auf beliebige Dimensionen entsprechend erweiterbar. Oder Sie könnten, auch wenn Sie in der Ebene sind, das Ganze eben zweidimensional machen. Äh, ich schreibe es jetzt einfach einmal dreidimensional hin. Und äh, damit sollte das eigentlich äh, dann klar sein. Ähm, ich schreibe äh, zunächst mal in kathesischen Koordinaten den Vektor hin. Da hätten wir also einen Ortsvektor r gleich x mal Ex plus y mal Ey plus z mal Ez. Und in einem anderen können wir den gleichen Ortsvektor Jetzt eben in anderen Koordinaten und mit anderen Einheitsvektoren hinschreiben. Und ich nenne die Koordinaten mal u, v und w. Und entsprechend steht dann hier eu, ev und Einheitsvektor in w-Richtung. Das soll eine beliebige Basis für eben dieses andere Koordinatensystem sein. Und bei Koordinatentransformationen, auch das wissen Sie noch aus der Mathematik, Mathe 2, da ist die Jacobi-Matrix und damit die Funktionaldeterminante ganz wichtig. Und die Funktionaldeterminante, also die Determinante der Jacobi-Matrix dx, y, z nach d U, v, w. Ich schreibe es auch einmal mal hin. Also die Determinante von DX nach DU, DX nach DV, DX nach DW, DY nach DU, DY nach DV und DY nach DV w und schließlich dz nach du, dz nach dv dz nach dV und dz nach dw. Ähm, das ist die Funktionaldeterminante. Und äh, ja wofür brauchen Sie die? Immer dann, wenn Sie zum Beispiel integrieren, haben Sie das Volumenelement, das in kathesischen Koordinaten ja dx, dy, dz ist. Das ist eben dann Betrag der, gerade dieser Determinante, also dx, y, z nach du, v, w, du, dv, dw. Das haben sie schon häufig verwendet. Ja, und das können wir jetzt tatsächlich auch ähm, ähm, bei der Delta-Funktion gebrauchen, äh, wenn wir die in anderen Koordinaten, in einem anderen Koordinatensystem ähm, darstellen wollen. Und ähm, dafür. Schreiben wir das Ganze jetzt erst noch mal in kathesischen ähm, Koordinaten hin. Und zwar äh, die zweite Bedingung machen wir direkt, das Integral. Also, wir, haben, wir betrachten das Integral über äh, das Volumen, typischerweise der gesamte Raum, Delta von R äh, dx dy dz. Das ist ja gleich 1, das ist die Definition. Ähm, da können wir auch weiterschreiben. Das ist ja nichts anderes als Delta von x, Delta von y, Delta von z, dx, dy, dz. Einfach nur eingesetzt, was wir gerade eben schon festgestellt hatten. Und ja wenn wir jetzt für dieses Volumenintegral die Koordinatentransformation machen, dann ist klar, das ist nach wie vor das gleiche Gebiet, über das wir integrieren, und ähm, ja, hier hinten das Volumenelement, das können wir natürlich sofort transformiert hinschreiben. Ich lasse mal hier ein bisschen Platz. Das heißt, hier steht auf jeden Fall Betrag der Determinante dxyz nach du Also Betrag der Funktionaldeterminante du dv. DW und ähm, davor hätte man jetzt gerne äh, für die neuen Koordinaten sowas ähnlich einfaches, äh, wie wir vorher auch hatten. Vorher hatten wir ja hier diese Zerlegung Delta x Delta y mal Delta z und deshalb kann man ja mal probieren. Funktioniert das, wenn ich hier einfach ähm, hinschreibe Delta von u mal Delta von V mal Delta von W. Und äh, jetzt kann man, äh, äh, äh, muss man vielleicht in, berücksichtigen, dass man hier noch irgendeinen Skalenfaktor oder sowas reinbekommt. Das heißt, ich würde einfach mal sagen, wir schreiben davor, ich mache das auch mal in Rot, damit es sich deutlicher abhebt. Schreiben wir noch mal eine allgemeine Funktion rein, die von u, von v und von w ähm, abhängen soll. Und die Frage ist, finden wir einfach durch Hinschauen ähm, ähm, einen einfachen Ausdruck ähm, für dieses Alpha hier, für diesen Faktor. Und das geht natürlich relativ einfach sogar, weil wenn wir die Terme vergleichen, äh, ich könnte ja äh, x, y und z was hier oben steht, in irgendwas ähm, anderes umbenennen. Ähm, keine Ahnung. Ähm, ähm, ABC. Und ähm, das wäre eine Substitution, die ich hier machen würde. Ne? würde das, oder einfach, in dem Fall einfach nur eine term ABC. Das könnte ich hier unten auch mal. Ich könnte das auch ABC nennen. Ähm, und äh, dann ist es der, der Funktion selber ja vollkommen egal, ob Ihr Argument jetzt AB oder C heißt. Das kennen Sie bei Integrationen. Das ist eine tote Variable. Wie ich die nenne, äh, ist vollkommen egal. Ähm, das heißt, hier können Sie eigentlich schon mal, eine 1 zu 1 Zuordnung machen. Das sind eigentlich die gleichen Terme. Und das was Einzige, was sich dann noch stört, ist, dass Sie hier einen Term haben und hier einen Term haben, die hier oben nicht auftauchen. Und äh, ja, das kriegen Sie aber natürlich äh, ganz einfach hin, indem Sie hier Schlussfolgern, okay, dann ist eben dieses Alpha, äh, ups, Moment, dieses Alpha von u, v, w, dann kann das ja einfach der Kehrwert dieser Funktionaldeterminante sein. 1 durch, Betra durch Betrag Determinante d, x, y, z nach d, u, v, w. Wenn Sie das so nehmen, dann steht in dieser Zeile und in dieser Zeile einfach der gleiche Ausdruck. Dann ist das identisch. Also haben wir dieses Alpha gefunden. Und damit können wir letztendlich auch ablesen, wie denn dann Delta von R in beliebigen Koordinaten aussieht. Das heißt, das Delta von R, das in kartesischen Koordinaten ja nichts anderes ist als Delta von x mal Delta von y mal Delta von z. Das können wir auch schreiben als 1 durch Betrag der Determinante dxyz y, z nach du, v, w. Und dann einfach Delta von u, Delta von v, Delta von w. Das ist der allgemeine Ausdruck für beliebige Koordinaten. Und interessanter für Sie ist wahrscheinlich dann tatsächlich, wie sieht das in Zylinder- und in Kugelkoordinaten aus? Wir fangen mal an mit Zylinderkoordinaten. Nochmal zur Erinnerung, wie definieren wir Zylinderkoordinaten? Wenn das die Achsen x, y und z sind und hier haben wir einen Vektor, einen Ortsvektor r, dann definieren wir ähm, Zylinderkoordinaten in der Weise, dass wir hier die Länge der Projektion als ähm, Rho nehmen und wir haben hier einen Winkel phi von der x-Achse gemessen zur Projektion hin und z äh, bleibt wie es ist. Und äh, ohne dass ich das jetzt ausrechne, das können Sie äh, nachschauen oder besser noch selber äh, berechnen, wie sieht die Funktionaldeterminante aus. Die Determinante der Jacobi-Matrix x, y, z nach d Rho, Phi und z. Das ist einfach Rho. Und damit können wir hinschreiben, delta von R, das ist ja delta von X mal delta von Y mal delta von Z, oder eben auch 1 durch Rho, Betrag brauche ich hier nicht, weil Rho als Länge der Projektion ist immer positiv, also 1 durch Rho mal delta von Rho, delta von phi, delta, von z. Kurze Überprüfung, macht dieser Ausdruck Sinn? Ja. Wir haben hier auf der Seite, r ist ja ein Ortsvektor, hat also in jeder Komponente die Dimension Länge. Also wissen wir schon, dass hier als Dimension rauskommen muss 1 durch Länge hoch 3. In kathesischen Koordinaten haben wir das schon gesehen, weil nämlich das 1 durch Länge hat, das hat 1 durch Länge, das hat 1 durch Länge. Das passt. Wenn wir auf der anderen Seite schauen, wenn wir 1 durch Funktionaldeterminante hier nicht hätten, dann würde uns etwas fehlen. Rho ist eine Länge, das heißt, das liefert uns 1 durch Länge. Bei z genauso, das liefert uns auch 1 durch Länge, also haben wir schon 1 durch Länge zum Quadrat. Aber der Winkel ist dimensionslos, der liefert uns äh, keinen Beitrag zur Einheit. Das heißt, ohne diesen Faktor würde die Einheit nicht stimmen. Aber so ist das Ganze von den Dimensionen her korrekt. 1 durch Meter hoch 3. Und genauso machen wir das auch in Kugelkoordinaten. Auch hier nochmal zur Erinnerung. Wir haben den Vektor r. Und äh, die äh, Werte, die wir jetzt nehmen, äh, das sind eben. Ups, das sind eben der Betrag von äh, diesem Vektor, die Länge des Ortsvektors. Das ist äh, wiederum der Winkel phi hier in der Ebene und der Winkel theta, der von der Z-Achse ähm, gezählt wird. Ja, und die Funktionaldeterminante, die kennen Sie in diesem Fall auch, haben Sie schon häufig verwendet. Ähm, R i theta, äh, das ist nämlich gleich einfach gleich R Quadrat mal Sinus-Theta. Und dementsprechend können wir jetzt auch Delta von R, ich schreibe es nochmal erstmal kartesisch hin, Delta von X mal Delta von Y mal Delta von Z eben auch in Kugelkoordinaten hinschreiben, 1 durch die Funktionaldeterminante r r2 mal Sinus-Theta Betragsstriche brauche ich auch in dem Fall nicht, r ist die Länge des Vektors, das ist positiv, und Sinus Theta ist auch positiv in dem Winkelbereich, den wir hier betrachten. Das geht ja nur von ähm, ähm, äh, äh, 0 bis Pi. Ähm, so das keine Probleme macht. Und dann steht hier einfach Delta von R, Delta von Theta, bleiben wir bei der richtigen Reihenfolge. Genau, da müssen wir hier ein bisschen aufpassen. Korrigieren wir das hier am besten auch. Delta von Theta, also Delta von Theta, Delta von Phi. Ja, und auch hier können wir den Einheitencheck machen. Wir wissen auf dieser Seite, ich wollte eigentlich nur zeigen, auf dieser Seite hier, da muss eben 1 durch Länge hoch 3, also 1 durch Meter hoch 3 herauskommen. Auf der anderen Seite würde uns nur diese Delta-Funktion einen Beitrag zur Einheit liefern, das ist 1 durch Meter, Sowohl Theta als auch phi sind dimensionslos, liefern hier also keinen Beitrag. Aber das 1 durch r Quadrat, was davor steht, macht das Ganze wieder korrekt. Das heißt, auch hier stimmt dann die Einheit wieder. Gut, das äh, soll hier äh, zur Delta-Funktion so als kleine Auffrischung und vielleicht auch Zusammenfassung äh, reichen. Und ich hoffe, dass Sie damit dann auch in Zukunft gerüstet sind, die entsprechenden Aufgaben selbstständig zu bearbeiten. Besten Dank für die Aufmerksamkeit.